b <laughs> Es ist so schwer, das Telefon mal auszumachen Ich würde am liebsten jeden Tag die Scheiße wegpacken Jeder will irgendwas von mir, mach mal dies, mach mal das Dabei mach ich schon alles vorher, Wer gelacht, wenn ich das vergessen hab Nein, hab ich nicht, ich hab alles vorher geplant Damit ihr mir nicht auf die Nerven geht, hab ich ein Schild dran gemacht. Ich versuch mich hier in der Ecke zu verstecken, aber Social Media findet mich in den dunkelsten Ecken. Ich mich heute auf offline eingestellt Jeder einzelne der spricht, kriegt einen Haken ins Gesicht Und der wird blau, wenn meine Angst von euch verschwindet Und der Rest der Texte sich in meiner Tonne befindet Ich möchte weg, am liebsten auf den Daten bergen, Damit ich Feuer legen kann, um meine Daten zu verbergen In ein Geschäftsmann verbrenne ich meine Dokumente Ich schließ mich ein, mach alles aus, nehm meine Medikamente Bitte lasst mich, ja. Bitte, ja. bitte lasst mich los Egal wohin ich will, egal wohin ich geh Die ganze Welt verfolgt mich Mein Leben bleibt für immer still. Mein Kopf ist leer gefressen